Hallo, mein Name ist Christian Walter und am 25. August werden wir das nächste Webinar zum Thema Dividenden durchführen, um Ihnen schon mal ein paar Key Facts zu geben, welche Fakten sind denn wichtig, um Dividenden zu handeln oder Dividenden zu erzielen. Das heißt, wir haben einmal das Thema der Besteuerung, wo wird das Ganze besteuert, wie ist die Besteuerung und das zweite wichtige Thema, wann muss ich eine Aktie besitzen, wann ist der Ex-Dividend Date. Wann wird die Dividende ausgezahlt? Wie finde ich überhaupt der äh, gute Dividendentitel? All das äh, werden wir am 25. August im Seminar genau erläutern. Die Anmeldung finden Sie hier direkt auf unserer Webseite. Um keines unserer nächsten Videos zu verpassen, subscriben Sie bitte hier zu unserem Channel. Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keines der nächsten